Ich habe eben mal einen Abzweig genommen, den ich so noch nicht kannte, bin jetzt an einem Schild vorbeigekommen, Panoramaweg, Hör, ja, Panorama. habe ich gerade gedacht, das erste Mal, dass ich vorbeikomme, dass die Schaukel frei ist, da lässt sich es aushalten. Na danke.